Ähm, Greldig äh, geht mit Prayedur etwas zur Seite und, und mh, beginnt leise, aber nicht flüsternd mit ihm zu reden. Prayedur, ich sehe zwei Möglichkeiten. ja. Grundsätzlich wäre es eine Möglichkeit, die potenziellen Aufständischen mit dem Versprechen von weiterer Nahrung und dieser Nahrung auf unsere Seite zu bringen. Die andere Möglichkeit wäre ähm, unseren Freund seiner gerechten Strafe zuzuführen, wenn er tatsächlich der Anführer der Aufständischen ist, könnte Toll Durok gegebenenfalls sich auf einen Handel einlassen. Was? Ob das allerdings mit eurer Weltsicht vereinbar ist, kann ich nicht abschätzen. Nun, er muss für ein Kirchengericht gestellt werden. Das steht außer Zweifel. Ich bezweifle, dass Toll Duruk mit den Verhaltensweisen, die er hier an den Tag gelegt hat, ähm, auf ein Kirchengericht warten wird. Ja? Er scheint eine sehr brachiale Gewalt hier auszuüben und das Recht in die eigenen Hände zu nehmen. Ähm, ja. Nun... Das ist Unrecht und ich werde nicht, nichts Unrechtes äh, geschehen lassen, solange ich dabei bin. Wir sind hier nicht, um den Mann zu stürzen. Wir haben eine Aufgabe. Und ich glaube, das ist auch eine ziemlich äh, große Last, die wir uns auf die Schultern bürden, äh, bürden würden. Findest du nicht? Nun, ich würde vorschlagen, wir reden erst einmal mit ihm und äh, prüfen sein Gewissen und sein Rechtsverständnis und treffen dann unsere weitere Weiterentscheidung. Könntest du es bei diesem Gespräch vielleicht unterlassen, ihm ins Gesicht zu sagen, dass äh, wir ihn stürzen wollen oder dass du mit seinem Recht, wie oder wer die Stadt hier führt, nicht einverstanden bist? Nun, ich werde nicht lügen, aber ich, ich werde ihn auch äh, nicht direkt darauf ansprechen. Auf unsere weiteren Pläne. Selbstverständlich. Ich bin nicht dumm. Ja, nicht dumm, nur... Manchmal reicht das halt einfach aus einem heraus. Ja alle. Nun, ich denke, ich werde mich soweit unter Kontrolle haben, dass ich ihm nicht... Äh, Vorwürfe mache, könnte man sagen. Nun gut, wie verfahren wir nun mit diesem Getreide? Lassen wir es bei diesem Giftmischer Ahmed? Nun, ich, die einzige Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass wir uns jetzt entscheiden müssen. Entweder entscheiden wir uns dazu, der Bevölkerung Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen, um Hilfe zu erlangen, die Dokumente in unserem Besitz zu bekommen, oder wir entscheiden uns dafür, den werten Kapitän mit seiner Ladung wegsegeln zu lassen, und äh, und versuchen, die Dokumente auf anderem Wege zu erlangen. Beide Optionen offen halten wird vermutlich schwierig. Im Zweifelsfall kriegt man hier im Hafen aber das Essen durchaus auch los. Ja. Nun, wir sind hier, um den Menschen zu helfen und nicht um Gewinn zu machen. Wir werden dieses Getreide also kaufen und der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Können Sie es dann überhaupt annehmen? Nun, ich Denke schon, wenn sie hungrig sind, werden sie essen müssen. Ja, dann müssen wir aber schauen, wie wir denen das geben. Nun, das wäre noch zu klären, wie wir das Getreide verteilen. Ohne dass am besten die Wachen das mitbekommen. Denn sonst werden sie es wohl nicht annehmen oder zumindest dafür Strafen erhalten. Nun, vielleicht könnte uns Ahmed auch in dieser Sache behilflich sein. Es wirkt sich Strafbildern für ihn aus, könnte man sagen. Außerdem wissen wir noch immer noch nicht ganz, was dieser Richter oder dieser Sultan für ein Mann ist. Denn er könnte es sonst übel nehmen, dass wir hier irgendwas in seiner Stadt verändern. Nun, wir werden sehen. Wenn er ein gerechter Mensch ist, wird er die Gerechtigkeit erkennen. Hat <lacht> sich das bisher so angehört, aber... Nun, wir werden sehen. Wir müssen ihn besuchen, mit ihm sprechen und sein Gewissen prüfen. Wir sollten nur darauf achten, dass er nichts von dieser Ladung mitbekommt. Ähm, wenn er, wenn er entsprechend paranoid ist, könnte das durchaus äh, zu unseren Lasten ausgelegt werden. Nun, wir tun nicht Unrechtes. wir verteilen Getreide. Da liegt kein Strafbestand, Straftatbestand. Euer Wort in sein Ohr. Nein, das, das ist recht. Allgemein Andek hat das recht. Nun, das Recht hat dem rechtmäßigen Sultan auch nicht viel geholfen gegen, gegen äh, Dolguruk. Nun, es war eine Gewalttat. Das hat nichts mit Recht zu tun. Wie dem auch sei, wohin mit dem Zeug? Wollen wir das einfach hier abladen? Ich glaube, Clown wird das sicher nicht. Wir Nun, wir es einfach im Hafen stehen lassen. Ich denke, das die einzige Menschen, die wir kennen, ist dieser Ahmed, ob ich ihm vertraue oder nicht. Für sie erst sind wir auf ihn angewiesen, fürchte ich. Es wäre sträflich nachlässig, so viel Nahrung einfach unbeaufsichtigt an einem Kai zu lagern, wenn die Bevölkerung hungert. Es wäre vermutlich im Laufe der Nacht verschwunden. Was sagt ihr dazu, Haldan? Ja, also wenn es einfach nichts, ist es Also, ist es beschlossene Sache, dass wir dieses Getreide bei Ahmed lagern? Ja, also selbst, wenn du, also selbst wenn du dich am Ende dann mit diesem da einigst, dann kannst du schadet ja nicht, wenn die Leute hier was zu essen haben. Es Tat. ist gut, was zu essen zu haben. In der Tat. Eine, eine gerechte Tat ist das. Nun, ich traue dem Mann nicht, aber ihr alle dafür seid. So ist es beschlossen. Von mir aus. Äh, Kapitän? Da. Äh, könnt ihr das Getreide dort hinten bei dieser, wie nennt sie das? Eine Tedrake? Einlage Sprecht ich... mit Ahmed Ben Jalif, heißt dieser Mensch, der Kapitän, äh, Tavernbesitzer, wie auch immer er sich schimpft. Da, habe ich kriege Geld von euch. Natürlich. Äh, hier, ich würde mal die Mütze hier zusammenkratzen, irgendwie. Ich habe noch mein, mein restliches Vermögen. Und, äh... Hey, sag mal, kannst du eigentlich damit was anfangen? Manga hat äh, vorher schon ein Stück Papier rausgeholt, genau für diesen Anlass, und äh, reicht ihm das rüber. Das äh, kann Ronga selbst nichts damit anfangen, aber das ist ein Nordlandbank-Schein äh, von 50 Dukaten. Da, ja, das ist Nordlandbank, das gutes Geld. Geld, ja. Geld, ja äh, äh, wie, wie viel nochmal? Äh, ich weiß nicht. Aber das steht halt auch drauf, oder nicht? So wird mir das gesagt. Ja, dort steht 50 Goldstücke auszuzahlen an den, den Nachfolger dieses Scheins. Und, und du nimmst das jetzt tatsächlich, anstatt dass wir dir 50 Goldstücke geben? Äh, da. <lacht> Nordlandbank gut. Ja, die hatten recht. <lacht> Solche Leute gibt's wirklich gut. Hier, ja, nimm, kannst du haben. Ich rechne das für einen Preis mit ein. Äh, Ronga, ihr habt eine gute Tatsache vollbracht. Äh, aller Ehre wird. Dann bekommt ihr noch Knoblauch und Zwiebeln. Da. Gut für Gesundheit. Ich habe ein Stück Papier gegen Nahrung getauscht. Nun habt ja, ein, Gel ein, ein Geldwert äh, von 50 Dukaten, äh, dem Kapitän ausgehändigt. Nein, nein, ich, er, hat, er hat ein Stück Papier gegeben, das habe ich auch gesehen. Nun ja, es ist, es ist gleichwertig. <lacht> ja, ja klar. Also gut, <lacht> Männer, wir legen da drüben an der Zitrake an. Äh, da wird die Ladung gelöscht. Äh, danach können wir immer noch nach Kunsch um. Wir haben Geld bekommen, können wir verhuren. Nein, nein, nein, nein. wie die Türen. So könnt ihr bei dem Entladen, bei dem Löschen eurer Kogge etwas zusehen und äh, Ahmed äh, die letzten Einweisungen geben, bis ihr dann äh, ja, erkennt, dass das alles dann geregelten Gang läuft. Das wird wohl noch einige Zeit dauern und eure Unterstützung brauchen die wenigen Personen dabei nicht. So könnt ihr am Effertempel wieder vorbeigehen in Richtung Süden, um dann in Richtung der Brücke der drei Töchter zu gehen. Dort vor könnt ihr einige Händler erkennen, die euch warnende Rufe, äh, trotz dessen, dass ihr Fremde seid, zuraunen. Hey, Effendis, Effendis, kommt her, kommt her, kommt her. Ihr, ihr, ähm, ihr müsst, ihr müsst Opfergaben kaufen, bevor ihr rübergeht. Niemand, der bei Trostes geht, geht ohne die Opfergaben rüber. Was ist dies für ein Unterschied wieder? Was ihr für Opfergaben? den drei Töchtern opfern. Die drei Töchter. Die Brücke der drei Töchter. Ihr kennt euch hier nicht aus, ja? Wer sind diese drei Töchter? Uh, Burami, Dalila und Elmandari. Uh, sie sind die, die Töchter des Baumeisters. Er hat sie damals eingemauert. Hier in die Brücke. Dort uh, seht die, die drei Pfosten, die drei Pfeiler. Sie, sie sind dort eingemauert. Was und haben ihr haben sie ver verbrochen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, das ist lange Zeit her. Aber sie bekommen Blumen, hier, bei mir, kauft bei mir Blumen. Und dort drüben, bei meinem Freund, Ahmed könnt ihr Räucherstäbchen kaufen. Und bei meinem anderen Freund dort drüben, Alrik, ist äh, Reiswein. Ihr müsst es opfern, ihr müsst es kaufen, ihr müsst es opfern. Ist das hier gegen das Gesetz, nicht zu opfern? Ihr äh, zieht den Zorn der Kraniche auf euch. Niemand will, dass ihr äh, nun von giftigen Lotus Lotusblüten beworfen wird. Seht dort oben, äh, sie sitzen auf der Brücke. Ja... Äh, sie die Kraniche, es sind die, die Tiere von Burami und von Dalila und es, äh, El so, Warum man. wurden diese Töchter nicht ordnungsgemäß, boonsgemäßig bestattet? Das weiß ich nicht. Das müsst ihr den Baumeister fragen. Er hat sie einge äh, eingemauert. Und warum hat sie keiner herausgeholt? Und sie begraben ordentlich? Nun, ich weiß es nicht. Mein Herr, ihr müsst Blumen kaufen. Kauft Blumen. Ihr könnt nicht über die Brücke gehen, ohne Blumen gekauft zu haben. Nun, Seht dort oben die schon. Kraniche. Die Kraniche greifen euch an. Sie werfen mit giftigen Lotusblüten auf euch. Hier sterben Was regelmäßig Menschen. Was sind das für ein Unsinn? Mein Herr. Wir also, doch wohl eine Blume. Was kostet denn eine Blume? Fünf, fünf Taler, mein Herr. Silber fünf, fünf oder? Eiserne, Opfer? Fünf eiserne Münzen. Nein, nicht Silber. Ja, okay, aber die drei müssen sich eine Blume teilen, weil so viel Geld habe ich nicht. Und da drüben müsst ihr Räucherstäbchen kaufen. Und da drüben Reiswein. Bei Achimit und äh, bei Alaric. Ich habe jetzt schon eine Blume gekauft. Das muss jetzt reichen. So viel Geld habe ich nicht. Ihr müsst jede der Tochter öpfern. Sie ja, können ja. sich jetzt alle eine Blume. Ihr Fendi, machen. ihr seid in Gefahr. Euer Leben ist nicht sicher. Ja, wenn es dann sein muss. Solche Vögel können echt nachtragend sein. Nun gut, ich kümmere mich um die Räucherstäbchen. Ihre Gnaden. Ihr Fendi. Ja. Ich kaufe eigentlich drei. Hier ja, du Gnade, ihr müsst auch kaufen. Ich mach mal einen ein pro der mich nur unterziehen will. Also du guckst so ein bisschen auf die ähm, drei Säulen und du kannst äh, tatsächlich an jeder der Säulen kannst du kleine Schreine erkennen. Und davor liegen unzählige Blüten, vergossener Reiswein und Bäucherstäbchen, die da äh, so, so einen äh, Hauch über die Brücke werfen. Und du kannst auch auf der anderen Seite der Brücke kannst du die gleichen Händler erkennen. Die verkaufen nur die gleichen Blödsinn. Hm. Nun gut, dann will ich mal diesen örtlichen Traditionen frönen. Äh, hier nimmt ein Silber. <lacht> Hast du Gerechtigkeitssinn oder sowas? Äh, bestimmt. Ich guck grad mal da. Irgendwie ein Nachteil, den muss der muss doch der Prioten ähm, Autorität, glaube ich. Seht das? Moralkodex ja, zur, zur Hälfte, Moralkodex auf alle Fälle, ja. Also ja. Grelldick hat Aberglaube 5. fünf. Ähm, brauche ich damit einem W20 einfach? Nö, also wenn du wenn du das bezahlen möchtest, dann musst du es nicht würfeln. Wenn du dich weigern willst, dann musst du einen W20. Nein, bekommen. nee, da kickt der Aberglaube rein. Der wird sich um Räucherstäbchen kümmern. Ich würde dann die ein Silbertaler, wie da wird man Blumen für uns alle bekommen, wie. Gut. Das war Reichen. Ja, dann könnt ihr euch eindecken und dann jeweils vor den äh, drei kleinen Statuetten äh, dieser Töchter des Baumeisters opfern. So könnt ihr über die Stadtbrücke äh, gehen. Die einzige Stadtbrücke, die über den dreckigen Fluss führt, der wohl aus dem ekelhaften Sumpf mit den zahlreichen Echsen kommt. Bezauber, das Städtchen. Hier wird von nichts Halt gemacht. Warum, warum diese... Diese drei Töchter nicht ordnungsgemäß bestattet. Ich verstehe es nicht. Gibt es hier keinen Boron-Priester, der diesen Treiben Einhalt gebietet? Nun, fremde Länder, fremde Sitten, Preydor. Das hat nichts mit Fremditten zu tun. Tote gehören ordentlich bestattet. Sie gehören Bohren. Während ihr weiter in Richtung des äh, Hauptplatzes oder des Palastes und dem äh, großen Minarett geht, kannst du aus dem Süden äh, Geheule hören, wie von wilden Stieren oder von, von wilden Berserkerkriegern, die wohl irgendwo dort äh, im Süden in den Gassen sitzen und finstere Blutrituale abhalten. Du kannst ein lautes, äh, gemurmeltes, ritualisches Ras-Rak-Ras-Rak-Ras-Rak ras, rak, ras, rak hören. Diese Stadt hier verkehrt nur Unzucht und Unordnung. Hier musste aufgeräumt werden. Aber dringend. Aber dieser Herrscher ist sie entscheidend zu schade, dafür durchzugreifen. Ja, solltest du, ja. du wirklich aufhören. Offen an den der Herrschaft der Stadt zu kritisieren. Aber seht euch da einmal oben um hier, was hier herrscht irgendwie, Was hier um euch herum vorgeht. Freie eine unserer Optionen könnte das beheben. Ja, ihr könnt äh, wenige Menschen auf den Straßen vor euch erkennen. Ähm, einer führt da wohl so einen ähm, Stier in Richtung Süden mit blutigen Handabdrücken darauf eine wohl in Richtung Süden. Ähm, andere Dorf- oder Stadtbewohner ähm, gehen euch dann auch großzügig aus dem Weg, so wie es die Fischer getan haben, und machen dann auch die, die Holzläden zu, damit man auch äh, wenig Kontakt mit euch hat, wenn ihr dann als Fremde über diese Straßen geht. Alle sind abgemagert. Also wirklich an keinem ist Fett dran. Und ähm, während ihr dann kurz, äh, ihr könnt es dann schon sehen, also der Hauptplatz ist auch von wenigen Menschen bevölkert, aber ihr könnt drei Männer sehen in rot gewandten Roben mit allerlei Sigillen des Pryos darauf. Ah, das sind meine Freunde. <lacht> Wollen sie zu steuern? Ja. Praios, für Ronga, du hast ein sehr ungutes Gefühl bei diesen drei Herren. Hm, dann halte ich mich ein bisschen weiter zurück, aber schaue Pryo unruhig über die Schulter. Mhm. Sie nicken dir zu, Preis zum Gruß, Kollege. Äh, äh, Kollege? Wohl kaum. ihr seid doch nicht so weiter, oder? Nein, sind wir nicht. Dann sind wir auch keine Kollegen. Sprecht mich mit euer Gnaden an, wenn ihr wollt. Aber nicht mit Kollegen. Habt ihr das verstanden? Sie würfeln auf Rechtskunde. Nicken. Kollege. Gnaden. Wir sind profane Richter, eingesetzt vom Sultan. So und so. Ihr? Ich bin Irognaden Gnadenpreise von Grauningen. Ordentliches Mitglied der Praeskirche. Dann willkommen in unserer Stadt. Habt ihr etwas zu verzollen? Habt ihr Unbild gesehen? Unbel beginnt überall auf dieser Straße. Schaut euch doch nach oben. Um. Wollt ihr etwa sagen, die Straßen sind voll von Heretikern? Dort im Süden habe ich ein, ein Gebrüll wie von Stieren gehört. Das ist ja. der Rasrak-Schrein. Ja, es ist Ketzerei. Das ist so. Wir haben zahlreiche Richter, die dort vorsitzen und Schuld sprechen. Nun, offensichtlich gebetet ihr diesem Treiben keinen Einhalt wollt ihr uns etwa wegen Amtsverfehlung anzeigen nun wer hat euch denn eingesetzt als Richter der Sultan nicht wahr, ihn müsst ihr anzeigen ihr wollt den Herrscher anzeigen wenn es sein muss das ist Heresie das ist keine Heresie das ist Recht und Gerechtigkeit seid ihr nicht autoritätsgläubig Natürlich, aber es gibt einen Unterschied zwischen Recht, die von Gerechten ausgeübt wird, und Recht, die von Ungerechten ausgeübt wird. Der, Sultan, den Unterschied? der Sultan bestimmt, was Recht ist und was nicht Recht ist. Nach welchem Kodex? Nenn ihn mir. Er ist der Sultan. Nach seines Kodex. Ah, ihr spricht von Tyrannei, nicht von einem Rechtssystem. Ihr beschuldigt den Sultan des, der Tyrannei? Das nennt man so, wenn einer recht spricht, ohne auf einen allgemein anerkannten Kodex zurückzubringen. Äh, du kannst sehen, wie sie jetzt ähm, ungefähr... Ja, da am Rand stehen tatsächlich auch Wachen, Ach. Löwen von Talusa. Und äh, jetzt winken sie zehn davon heran ich äh, kann ich mich da noch absetzen war ein bisschen Abstand geblieben ich würde gerne noch in Sichtreichweite bleiben, aber nicht, dass ich von denen umzingelt werde also die kommen ja, jetzt die ran. hat definitiv irgendwo anders Dinge zu tun mhm, Okay, dann drückst du die in die Schatten, Halten. was machst du? Also. also check ich das, dass sie uns jetzt festnehmen wollen, vermutlich ähm, schon, oder? ja, doch, das ist unmissverständlich äh, der Typ in der roten Robe zeigt auf äh, Praiodur er ist ein Heretiker. Er beleidigt den Sultan. Nehmt ihn fest. Was, was erlaubt ihr euch, einen geweihten Prajus festzunehmen? Ich, ver ich ver versuche mich mal zu verstecken. Er um Autoritätsglaubigkeit, weil eigentlich muss ich schon stehen bleiben. Ihr beruft euch auf Prajus? Das Na, ist ebenso die Heresie. Wie bitte? Handeln wie der Götter. Ein, ihr beschuldigt einen geweihten Prajus der Heresie gegen Prajus? Seid ihr noch von Sinn? Handeln wieder die Götter, sie Handeln wieder die Götter? Ja, die, äh, du kannst sehen, wie diese Söldner, die äh, mit ihren Löwenornamentiken, äh, die lachen sich so ein bisschen ins Fäustchen und äh, gehen dann auf dich zu und würden dir dann auch deine Hände brutal auf den Rücken drehen. Was erlaubt ihr euch? Mitkommen, Lass du kommst, mich los! Mitkommen, du kommst ins Lach. Ihr legt Hand an ein Geweihten des Prados. Die Zwölf werden euch strafen für eure Untaten. Maul Alten, kriegst so einen Tritt in deine Knie und äh, tut weh, wenn du dann noch hinfällst und du wirst dann direkt wieder nach oben gezogen, die Arme nach hinten, sodass sie fast aus den Gelenken springen. halt dann wird einfach ignoriert. Also einer, einer von diesen, die, die drei Richter drehen sich so ein bisschen um in Richtung von Praedur, lächeln und dann kannst du plötzlich sehen, wie einer von diesen roben Gestalten so ein bisschen lauernd in deine Richtung guckt. Dann. Ich, hab ich hab meine Blumen gekauft an der Brücke. Das war doch richtig, oder nicht? Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber der Mann hat gesagt, das muss man machen. Das ist kein Gesetz. Ach so. Aber er hat gesagt, das sind die Kraniche böse. Das werden sie. Ah. Er tatschert dir so ein bisschen liebevoll auf die äh, Wange. Wie so, ein, ...wie so ein Vater seinen Sohn irgendwie tätscheln würde, der gerade eine gute Aufgabe gemacht hat. Äh, und dreht sich dann um und geht dann mit den anderen drei Richtern dann insgesamt. Äh. Hinterher äh, siehst du so ein bisschen, also dass, ähm, die, die standen eben direkt vor dem Prius-Tempel. Und äh, vorbei am Haus des Scharfrichters äh, kannst du dann sehen, wie äh, Priodo von Grauningen in die Mitte des Platzes gezogen wird. Du kannst dann da hören, wie wohl ein schweres Gitter beiseite gezogen wird. Es klonkt einmal und äh, dann werden die Rufe von Pryodur plötzlich sehr dumpf. Und dann klackt es wieder und äh, das Gitter wird wieder rübergeschoben. Du bist alleine, die anderen beiden sind verschwunden. Ich möchte mich verstecken. <lacht> ich glaube, das ist halt dann die erste Reaktion. Ja. Ähm, der ist jetzt zu der 5 gebracht worden auf der Karte? Korrekt. Oder? Genau, korrekt. Das Loch, beziehungsweise ja, der Kerker. Also es ist tatsächlich so, wie man sich vorstellt, einfach mitten im, ähm, auf dem Stadtplatz ein großes Loch im Boden und das liegt dann äh, Gitter vor. Greldig würde gerne in ausreichender Entfernung versuchen, in Sichtreichweite hinter der Gruppe herzugehen und äh, im Auge zu behalten, äh, wo Pryodor hingebracht wird. Und wenn das Ganze auf dem Platz geht, würde er sich äh, dann auf der Karte so 8, 10, 7 seitlich an den Häusern entlang drücken und äh, versuchen, einen Überblick zu behalten. So, schauen wir mal nach. Also das Haus des Scharfrichters, das äh, wird dann auch alles so relativ gut beschriftet sein. Du kannst dann am Sklavenmarkt vorbeigehen, an der Stadtgarde bzw. der Garnison der Talus Talusima. Und auf der anderen Seite erkennst du das zugemauerte Rashtula-Bethaus. Von dort aus klingen auch immer Rufe. Also, irgendjemand sitzt dort oben wohl auch im Minarett und betet. Trotz dessen, dass das Ding seit Jahrzehnten zugemauert ist. Ähm, die Novadis lassen sich davon nicht ähm, unangenehm berühren. Die haben wohl zu essen, zu trinken und denen geht's gut. Nur, dass sie eben jetzt äh, nerven mit ihren Rufen. Und auf der anderen Seite kannst du dann den äh, Sultanspalast erkennen, der. Eigentlich relativ schmucklos aussieht, also sieht, also im Thulamidenland hast du andere Sachen erwartet: Kuppeln, Türme, eine Festungsanlage. Also das Ding ist zweistöckig und hat Skischarten, weiß gekalkte Fassade. Du siehst oben auch noch so einen kleinen Palastgarten, der da wohl im zweiten Stock angelegt worden ist, aber ansonsten ist es echt unauffällig. So würde es also sich ich, einfach durch, die, durch diese Lokation abgrenzen von all den anderen Gebäuden, könnte man fast dran vorbeigehen. Und welche Tageszeit haben ja. wir gerade? Ähm, du würdest sagen 12, 13 Uhr. Die Sonne steht hoch, ähm, trotz dessen, dass wir Winter haben. Ähm, es ist angenehm, warm dafür, dass wir Winter haben und so ein, so ein leichter, fauliger Wind, der vom Sumpf her weht.